Ich muss Ihnen jetzt aber nochmal eine Frage stellen, die kann ich nicht gleich in der live schaltung stellen. Also wenn ich so als Mann in den, in den mittleren Jahren bei Ihnen auf der Website nach dem Vorstand suche, was fällt mir denn da auf auf dieser Seite, wo der Vorstand abgebildet ist? Was fällt Ihnen auf? Da haben sehr schöne Fotos, mhm. äh, ein tolles Team, ein sehr junges Team. Mhm. Äh, oh, vielleicht meinen Sie, dass es drei Vorständinnen sind? Das, es sind drei Vorständinnen? Und Sie sind auch noch, glaube ich, alle so ungefähr im gleichen Alter. Mhm. Ich um die gesehen. 50. Mhm. Um die 50, ja, da komme mhm. ich auch bald drauf zu. Mhm. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, oder? Da steckt Strategie dahinter. Mhm. Wir sind ja alle äh, wettbewerblich ausgewählt mhm, worden. Mhm. Also, es war ein relativ aufwendiges Auswahlverfahren mhm. und es ist genau das Ergebnis, was Sie da auf der Website sehen mit diesen drei Fotos von Antje Mannsbrücke, Evelyn Korn mhm. und mir. Mhm. Und es sind drei Vorstände mit drei unterschiedlichen Funktionen. Und äh, ja. Ich fange mal bei mir an, der Esel nennt sich zuerst. Äh, dass es äh, gibt halt immer eine Gesamtverantwortung für Haushalt und Personal ja. und äh, bei mir noch für die Projektförderung Antje Mannsbrücke für Innovation mit ihrer Erfahrung eben auch in der Netzwerkförderung. Ich habe vor uns gerade noch den Vortrag von Hartmut Rosa gehört, mhm. der eben sagt, Kultur und das Neue entwickelt sich über die Umwege. Mhm. Und das ist zum Beispiel etwas, was bei uns in der Stiftung so inskribiert ist in diesen Transfer- und Vernetzungs. Äh, Uh, Auftrag und ja und dann Evelyn Korn als Sprachrohr ja. aus der Wissenschaft und in die Wissenschaft hinein und uh, verantwortlich für die wissenschaftsbasierten Auswahlverfahren insofern von der Funktion her eigentlich dürfte sie da gar nichts wundern. Hm. Ja, aber sie nehmen mir alle meine gender -Typen weg. Das gibt es ja gar nicht. <lacht> ja, was für uns interessant ist, also, dass wir sehr unterschiedliche Typen sind, auch mit unterschiedlichen äh, Erfahrungen, Kompetenzen in diese Aufgaben gekommen sind. Und äh, wenn man uns beobachtet, fallen eben, wie gesagt, so Argumente. Typisch Mann oder <lacht> typisch Frau, die fallen halt weg. Ist, ja. Oder ja. unerfahren. Oder was auch immer. Mhm. Also bei uns sind jetzt andere Erklärungen, biografisch, Wissen oder was auch immer, Haltung dann ausschlaggebend, jenseits von Gender und Age. Das finde ich ganz spannend. Also auch für unsere Mitarbeiter ganz spannend, dass sie da gucken, äh, okay. Das Kann ja. ich mir vorstellen. Also.